Auf dem Weg gebe ich euch noch einen Rat Der Klügere gibt einfach immer nach Der Klügere gibt nach, der Esel bleibt stehen Das ist ja schön und gut, aber wollen wir mal sehen Trimax kennt jede Frage nicht Nico wasset aus, bis er was bricht Unge ist dumm, weil er immerhin fliegt Immerhin hat Deutschland gute Musik Ja sing, wap, bap, da, wap, bap. Aber Deutschland und Österreich, wisst ihr was? Frieden, Frieden, Frieden. Das werdet ihr nie kriegen.